Emil, jetzt schau dir das einmal an, he. das ist ein gesunder Schlaf. Mein Gott, wie ein Baby, unser Hofer-Baby. Ja, aber es hilft ja nichts, wir wissen ja heute, was tun wir noch. Hofer, Hofer, Hofer, Hofer, Hofer, Hofer. Hofer. Hofer. Hofer? Na da ist er ja wieder guten Morgen. Sag mal, was ist denn mit dir heute los? Schläft ja. du die ganze Zeit ein? Was ist denn das und wo ist der Emil? Was heißt, was ist denn das? Das ist der Seppi, wie schon seit vielen Jahren. Und, und wer soll der Emil sein? Der, der Emil? Der, der Pinguin? Da gibt's keinen Pinguin. Wir haben den Seppi schon seit jeher. Weißt du nimmer nicht mehr? See you Later Alligator! After Wild Crocodile! Aber die Flasche der Woche, die machen wir schon noch. Klar, sicher! Wir stellen jede Woche eine neue Flasche Whisky vor. Hallo Schönheit, wo kommst denn du her? Ja, keine Ahnung, aber du wirst uns das hoffentlich ganz bald erzählen. Made in der EU ein, was soll denn das heißen? Haufer, was ist denn los mit dir? Schottischer Whisky wird heute halt mal in Europa hergestellt. Sind die Schotten jetzt in der EU? Was ist denn die EU? Naja, die Briten sind ja Austreten aus der EU. Ja, keine Ahnung, wovon du da schwarf ist. Die Briten sind ja ein Gründungsmitglied der European United Nations. Ach so ein Blödsinn. das sind erst später... Nächst später. Winston Churchill hat das Projekt gleich nach dem Zweiten Weltkrieg ins Leben gerufen. Verstehst? Zusammen mit Frankreich, Deutschland und ein paar kleineren Staaten ist eine europäische Verfassung erarbeitet worden. Nach und nach ist dann von allen anderen Ländern in Europa übernommen worden. Und heute sind wir eben nur mehr ein Land. Die EUN oder besser gesagt, Europa. Und die Sowjets haben da einfach zugeschaut, oder ja, was? Ja, am Anfang waren die schon sehr skeptisch. Aber nach dem Tod Stalins hat es ja sowieso schon demokratische Bestrebungen gegeben. Aber richtig durchgesetzt hat es erst mit der Einführung des bedingungslosen Grundeinkommens. Die Sowjetunion hat ein bedingungsloses Grundeinkommen gehabt? Na Hofer, was ist denn los? Nixon hat es doch in den Vereinigten Staaten als erstes in den 70er Jahren eingeführt. Richard Nixon? Tricky Dicky? Ja, das warst weißt du doch, das lernt man doch alles in der Schule. Die haben vier Jahre lang ein Experiment am Laufen gehabt, die Ergebnisse waren mehr als positiv, also hat Nixon das landesweit eingeführt. Andere Länder sind sofort nachgezogen und den Sowjets ist dann halt auch nichts anderes übrig geblieben. Und alle anderen haben dann die öko genutzt und ihre Systeme halt auf Nachhaltigkeit umgestellt. Öko-Revolution? Ausgehend von Jimmy Carter. Der hat ja immerhin schon in seiner ersten Amtszeit Solarzellen auf dem Weißen Haus installieren lassen. Und in der zweiten Amtszeit... <lacht> Jimmy Carter hat eine zweite Amtszeit gehabt. Was ist mit dem Ronald Reagan passiert? Ronald Reagan, Ronald... Ach, du meinst den Typen, der in Nightrider den Devin Miles gespielt hat? Ronald Reagan hat in Nightrider mitgespielt? Jay. Du hast schon noch Jay, oder? Wie sonst lustiger. Sag dir der Naumann Sebastian Kurz was? Sebastian Kurz, Sebastian Kurz. Na, noch nie gehört. Wer soll denn das sein? Hofer, Hofer, Hofer? Hofer! Hofer! Hofer, Hofer Sag mal jetzt wochendlich auf! Also eins muss ich da schon sagen, Hofer, schlafen kannst du in der Nacht. Ja. Hat der Ronald Reagan in Night Rider mitgespielt? Auf alles in Ordnung mit dir? Kennst du einen Sebastian Kurz? Nein, ich glaube, den kennen wir alle. Toi, toi, toi.